Das sieht nicht mehr so gut aus. Oh. Oh. <lacht> Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ich zock mit euch The Walking Dead – Saints Sinners Chapter 2. Retribution und retribution heißt so viel wie Vergeltung. Ich kann euch äh, zum Ende der Story von Teil 1 nichts sagen, weil ich das nicht äh, durchgezockt habe. Leider äh, wollte ich unbedingt noch mal nachholen, werde ich wahrscheinlich auch mal machen, wenn wieder Zeit ist. Ja, ich höre mich ein bisschen komisch an, ich bin noch ziemlich, ziemlich äh, erkältet, mich hat eine Grippe erwischt und äh, ja, dauert ein bisschen noch, bis ich dann wieder fit bin, aber äh, das Video, den Ersteindrucksvideo wollte ich euch jetzt hier mal präsentieren auf jeden Fall. Ja, zum Startmenü sieht schon cool aus, muss ich sagen. Lass uns mal ganz kurz in die Optionen reingehen. Und äh, ja, hier haben wir Möglichkeiten, Vignetten einzuschalten. Ich habe jetzt alles deaktiviert, ob wir sitzen oder spielen wollen, äh, stehen wollen, äh, ob wir Links- oder Rechtshänder sind. Pause durchhalten aktivieren. Äh, weiß ich jetzt nicht ganz genau, was das ist. Halte die Pause gedrückt, um das Spiel zu unterbrechen. Achso, okay. Ne, naja, alles gut. Vibration deaktivieren habe ich jetzt nicht aktiviert. Neigung ausgleichen, wenn wir wirklich Probleme haben mit der Waffe, dann kann man das hier den Winkel noch mal anpassen. Stimmeneinbindung werde ich jetzt deaktivieren. Das heißt, wenn ich höre, äh, spreche, hören mich die Zombies auch und ja, würden demnach auch reagieren. Ist jetzt für so ein Gameplay nicht so ganz gut, von daher deaktiviere ich das. Ja, hier haben wir nochmal mal die Tastenbelegung. Wir haben auch ein cooles Tutorial, muss ich sagen. Dann äh, haben wir noch einen Drehmodus, den ich immer auf flüssig einstelle. Drehgeschwindigkeit machen wir mal auf 30 Prozent. Alles andere äh, lasse ich erstmal so. Ja, hier haben wir nochmal die Audio-Möglichkeit. Musik stelle ich immer so ein bisschen runter. Untertitel aktivieren. Ähm, ja, da wir ja nur englische Sprachausgabe haben, ist es ganz sinnvoll für Deutsche, äh, die nicht so gut englisch können, das hier zu aktivieren. Lasse ich jetzt auch mal so. Und hier kann man alles deaktivieren, was man möchte an äh, ja, ähm, Display-Anblendungen lasse ich aber auch erstmal so. Das Spiel gibt es für 39,99 Euro im Oculus Store, äh, Meta Store, sorry, ist noch irgendwie eingebrannt. 39,99 Euro, das ist die Standardversion. Dann gibt es eine Payback-Version, die kostet 49,99 Euro. Da sind ein paar äh, digitale Items drin, werde ich unten auf jeden Fall mal in die Beschreibung packen. Und äh, dann gibt es nochmal eine Version, da ist Chapter 1 und 2 enthalten und die kostet 59,99 aktuell. Ähm, da steht irgendwie äh, nochmal, dass es reduziert ist. Ich weiß nicht, ob das Standard bleibt. Ich glaube aber schon. Also äh, habt ihr für 59,99 zwei Top Games und äh, könnt direkt loslegen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. So, ich möchte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich nehme jetzt intern mit der Quest auf. Es kann sein, dass der Sound nicht immer identisch bleibt. Also wenn ich mal schieße, äh, dass es ein bisschen Verzögerung oder äh, schneller passiert, kann mit der Questaufnahme leider passieren. Ich muss da noch ein bisschen äh, mit rumspielen, um Erfahrungen sammeln, um das nochmal ein bisschen besser hinzukriegen. Aber ich wollte euch jetzt hier die interne Aufnahme gönnen, weil äh, hier hat man auch die Möglichkeit, ähm, mein, mein, meine Kopfbewegung Ne? Sehr äh, smooth zu machen und das kann ich halt nicht, wenn ich das einfach zum PC streame, das Bild, da geht's nicht und äh, ja, gerade diese Funktion ist echt mega gut, finde ich. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet mit der Leclerc. Zehn Sekunden nachdem der Boden eingestürzt ist. Spoiler für alle Leute, die yeah. Teil 1 noch nicht Look gespielt haben. At you, La celebrité on the tip of everyone's tongue. If I'd have known you were going to cause this much trouble, I'd have kept my mouth shut about the reserve. Maybe all those lives would have been spared. One thing you certain know. Misery spread like wildfire, and your name was taken to blame. But what's done? It cannot be undone, no matter how badly you wish it could. You feeling okay, tourists? Yeah, Eating up your brain? Got you seeing flames? <laughs> oh. <laughs> yeah, Oh. What went down at the reserve? But that ain't nothing compared to the hell, unleashed upon an whole town. Wonder if we'll ever know who kept them bells ringing for three days rein, straight. Riling up the horde into a frenzy so savage, the living didn't stand a chance. But despite it all, the reserve being a bust, A madman laying waste to old town, the tower folks don't seem frazzling. Business as usual. Oh, yeah. The building even seems a few stories taller now that mama finally slaughtered the reclaimed. Oh, yeah. And no one's heard boo from JB in a long while. Some say he's dead. I'm more fond of the taller tales that the devil slithered back to his warm and cozy domain. Of course, someone will always step out of the shadows and make themselves known when there are big shoes to fill, right? Mama's about this empty. noise our coming out tower comes on that door, right? are you sure you wanna get caught in the middle of that mess tourist maybe you'd be better man the x man der neue no große guy. gegner The lives are getting scarcer by the second. The living getting more desperate. And the dead? Well, they just keep multiplying. Gonna take nothing short of a miracle to survive what's coming. Of course, you had some people talking like you were a miracle worker. Aber das ist nicht so, wie es gestohlen wird, oder? Ich würde sagen, wo die Touristen gehen, Tod ist nicht weit dahinter. Ich freue mich schon auf die PC VR-Version und die PS VR 2-Version, die nächstes Jahr erscheinen wird. werde ich mir noch ein bisschen oh gott ist mehr grafik power she so, got one or two of them miracles up your sleeve bend it's not even a bad right occasion maybe oh. she wants you to know something tourist that a darkness has swallowed you there ain't no use in fighting it she says just surrender Let it devour you. You best be on your way home now, tourist. Let a dead man rest in peace. Oh je. Da ist er wieder der Wackelkopf aus Bus. One last thing before you go. A bit of advice from beyond the green. In a time like this Well, it seems like the only decisions worth a damn are the ones to save your own ass. Well, you best give that a second thought. <laughs> payback still exists, my friend. And payback is a whole lot more ornery than a ribbed thin rabbit dog. Payback is an honest to God force of nature. Whoa. ich dachte gar das kommt immer näher you alive also, ist das immer wieder up here tourist you need to stand up oh, shit that's a lot of blood we gotta move grab your flashlight on your chest let's go left hand! The floor collapsed and swallowed you up. Dropped you like a fucking rock. Thought you were toast. Get your head clear. We gotta escape this hellhole. Place is swarming. Good. You snagged the blueprints. Can't believe what we went through to get those fucking things. Father Carter better be hail marrying his ass off when we get back. Oh, fuck! You got company! Take this! Mhm. We gotta get you up here. And... Wait. What the fuck is that? I hear something. I Shit. They're flooding in behind you. Oh man. Run, tourist. Get the fuck out of here! Go! Oh Gott! Mann! Lass mich doch erst mal... Okay, aber... Hier lag, hier lag noch Munition. Ja. So, was ich noch sagen wollte: Das Game fast ganze 14 GB auf der Quest 2 ist natürlich eine ne, ne Menge. Aber gut, große Spiele brauchen halt viel Platz. Jetzt schauen wir mal. Packen wir mal alles, alles ein, ne? So, wenn wir was nehmen, wird uns auch eigentlich immer angezeigt, was es ist, Medizin. Uns geht's aber noch gut. So, das war mal wieder die Wand. Tagebuch entkomme aus dem Hotel erklären mit den Blaupausen. Versuchen wir, ne? Das versuchen wir natürlich Mal auch einpacken. Ne? So. Sie erwerten. Ja, Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir haben in dem Rucksack. Man muss natürlich äh, viel sammeln, um, um Sachen zu craften. Ähm, ja, das kommt aber wahrscheinlich erst später im Spiel. So Toiletten ohne Türen sind auch immer immer beliebt, ne? Zielen mit Kim und Korn geht auch sehr gut. Mach keinen Scheiß. Wir haben eine Hunger und Energieanzeige auch. So, und wenn die flackert die Lampe, einfach noch mal schütteln. Ach du Scheiße. Glad to see you upright tourist. No broken bones, not even a limp. Thank the Lord. Holland found you in the bushes unconscious and dragged you here. Looks like you had quite an exit from the hotel. You have good news to share, I hope. The good news is that I managed to make it out alive. Bad news. My friends are dead. I'm sorry. Thank you. What happened? <laughs> Riley couldn't handle it. Froze up. Cowered in the corner when we had to keep moving. When we tried to get him up, he freaked. Started flailing around, knocked one of our grenades loose and it blew. Collapsed the floor on us blew him to smithereens. Riley. Yes. I should have seen it coming. Boastful men rarely hold up under pressure. But they all knew the risk. And yet, they forged ahead. Brave souls. All of them. They died for a worthy cause. I regret that you were put in such danger. Don't sweat it. I know how to handle myself. We found the blueprints. But honestly, I don't know what good they're going do you. You'll never be able to clear that place. You need to rethink your plan. May I have the blueprints, please? Yeah, they're at the store. That hotel will be our home. We've had a setback, yes, but the blueprints are valuable. It will help us plan our next effort. When the time is right, We will try again. Our faith will deliver us.. From what I saw in there, it's gonna be a long wait. Patience is a virtue. True? But I ain't got any. We want what everyone wants. Belonging, community, <coughs> peace of mind. After the disaster in Old Town, many of my people are living in constant fear. The rumors of a psychopath behind it all have them rattled, thinking everyone outside of my flock could be the perpetrator, an envoy of Satan himself. But the living must band together, not remain divided. And the hotel is our answer. Let's agree to disagree and move on. <laughs> we got some business to discuss. Indeed we do. No. I read the Pawn King's proposal. It's ambitious, but sound. You could tell Sunny I accept, but with certain stipulations. Here, I've outlined them in this letter. Minor tweaks to the agreement that I think he'll find amenable. A trade network for those of us outside the tower walls could ease a lot of suffering. I'm all... E Hä? About that. Now I'll finish. Ein Brief an Sonny Pater Carter beschreibt die Änderungen und Verbesserungen, die er gerne den Abkommen zwischen den verbanden und dem Pfandhaus vornehmen würde. Ach, packen wir mal ein, ne? Was hat der denn am Fuß. A preacher with a dash of business savvy never thought I'd live to see the day I'll give him your letter my grandfather sold Bibles door-to-door -door. I know a bit about the hustle tourist knowing Sonny he's pacing behind that glass of his wearing a groove into the floor waiting for my response let him sweat it out for a bit you clearly need to get some rest your weapons and gear are just outside the door no offense of course just a precaution god bless Godspeed, Tourist. Okay, jetzt hat der gerade gesprochen und die, der Mund hat sich gar nicht mehr bewegt. Also hinter irgendeiner Tür sind meine Sachen. Fackeln, Fackeln sind immer gut, oder? Die packen wir ein, die packen wir ein. Auch wichtig für Leute, die äh, gerne im Sitzen spielen. Man kann alles aus der Ferne ziehen. Kann ich mit der auch reden? Hi, ist das der Revolver, den ich eben gefunden habe. Okay. Ja, wie eben schon gesagt, ich freue mich riesig auf die äh, PC-VR-Version oder PS-VR-Version. Weil ich meine, man merkt natürlich, dass es ein Quest-Spiel ist. Ne? Ähm, Nichtsdestotrotz, alles, was nah dran ist und so sieht für die Quest ganz okay aus. Also da kann man echt nicht meckern. Also, diese ganzen Sachen, auch wenn die wie Müll erscheinen, ähm, sind meistens ziemlich wertvoll. Weil man die später benutzen kann, um andere Sachen zu craften. So war es auf jeden Fall in Teil 1. Ja, damit können wir uns verbinden. Müssen wir dann wirklich uns den Arm verbinden? Gehen ja, mal runter. Du kannst die Gegend nun frei erkunden. Finde das nächste Boot, wenn du bereit bist. Okay. Guter Schuss. lass uns mal kunden ein bisschen. Und man muss auch wirklich fest zuschlagen, damit man auch wirklich den, ja, wie man so schon sagt, den Knochen durchtrennen kann oder durchbekommt. Ah, hier ist eine kaputte Waffe. Kann ich die auch direkt über die Schulter? Ja, genau. Das habe ich eben vermisst, dass das funktioniert hat. Guck mal, hier liegt überall, als ob hier überall Essen rumliegen würde. Genau, das ist ein Boot, was ich brauche. So schön. Aber wir schauen uns trotzdem noch mal ein bisschen was um. Ich kann mal irgendwo noch looten oder so. Aber da werden wir wahrscheinlich nicht mehr rein können. Warte, Minze. Okay, können nichts mehr nehmen. So. Oh, da war nicht, das war nicht mehr gut, scheinbar. Hier gibt es aber viel zu sehen. So, leider muss man sich dann irgendwann entscheiden, was nimmt man mit, was nicht. Na komm, lassen wir das Tablett mal hier. Zigarre, eine Limo-Flasche. Maximale Ausdauer, minus 10, Gesundheit. Ja, das haben wir eben auch erlebt. Ne? Und hat natürlich auch viel... Rauchbares, die Limo-Flasche. Oh, das, natürlich, das Essen ist natürlich auch sehr wichtig. ne? kommen Sie ja wert weg. sogar noch Schraubendreher kann man auch als Waffe benutzen, sollten man auf jeden Fall auch mitnehmen. Weil Waffen gehen kaputt und dann ist man irgendwann froh, wenn man wirklich noch eine Waffe hat, die, die benutzbar ist. Schachtelrasierklingen. Oh! Was ist mit dir los? Wir tauschen hier gegen die Zigaretten ein. Hallo? Okay. Die sind alle tot. Medizinisches Klebeband. Bind Bindungen, Antiseptikum. Hm? gehen ist nicht alle Sachen rein. Ich will euch mal kurz zeigen, dass es hier noch ziemlich äh, viel gibt zum Entdecken. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal kurz zum Boot, schauen uns die andere Gegend noch mal an, was uns da jetzt auf uns wartet. Soll da wirklich nur ein Ersteindrucksvideo hier sein? Also wer Bock hat, kann hier richtig lange looten noch und äh, wahrscheinlich auch noch ein paar Zombies erledigen. ist auch so eine Sache, das sehen wir auch. Ne? Hier ist die Lunge und äh, oh, Man kann natürlich auch noch hier runter, aber lassen wir jetzt. Ich möchte euch natürlich ein bisschen was zeigen vom Game, deshalb gehen wir jetzt weiter. Hier ist unser Boot. Da auf die Karte. Ja, ich komme nicht drauf, oder? Ah, jetzt. Ah, okay. Hotel Eclair, die Ruhestätte. Da ist auch unser Bus. Und von da aus plant man alle, ja, alle Trips, die man macht. Da haben wir ein Inventar, da können wir alle Sachen ähm, reinpacken, die wir so gesammelt haben. Waffen craften. So, hier sind wir auch schon. Jetzt gehen wir mal zu unserem Bus. Der war irgendwo hier, glaube ich, ne? Hier um die Ecke war das. Heimkehr. Home, sweet home. Hallo? Kanal... Check, check, check. So ein Piep, Piep, Piep. Oh, hier sind unsere ganzen Waffen. Wenn wir mal hier so was gesammelt haben, ja, passt da gar nicht hin. Auch nicht, auch nicht, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, okay. So, kleine Überlebenskiste. Okay. Ja, das funktioniert nicht mehr. Was denn? Kaputter Revolver. Kraften, oder? Ja. Maschinenpistole. Peng, peng, peng. Signalfackel. Signalfackel haben wir selber gefunden, ne? Das noch einpacken. Oh, hier haben wir eine Armbrust. Äh, Armbrust, Bogen. So, davon haben wir alles. Also, wir konnten uns jetzt auch einen Revolver bauen, brauchen wir aber jetzt gerade gar nicht. Und die Sachen müssen wir alle noch freischalten. Nutria-Eintopf. Haben wir auch alles, alles für machen wir das mal, na guck, jetzt nicht Nutrias, diese Biber-Rattenart, so, Messer kann man uns auch bauen, zack, ganz einfach, so, sind wir eigentlich schon mal ganz gut ausgestattet, würde ich sagen, so, hat ein bisschen Licht hier, Können wir die anmachen? Soll ich ein bisschen eine Romantik hier reinbringen? Ist wohl nicht. Die zeigt den Weg. Das ist schon fast peinlich, dass ich die Flasche nicht finde. Weil ich auch nicht weiß, was Sie meinen. Oh, das sieht nicht mehr so gut aus. Oh. Oh. <lacht> Was bist du los? Hat nicht geklappt, ne? Hier, hier gibt es nichts zu sehen. Haben wir wenigstens schon mal die, die Fackel gesehen? Macht doch ganz, ganz viel Lärm, das Ding, ne? Moos. Oder klappt das nicht mit dem mit dem rucksack Habe ich die Flasche vielleicht eben wirklich hier reingeballert? Kann natürlich sein. Aber das ist natürlich ein Bug, der nicht sein dürfte dann, ne? Warte darauf, dass Sonny, der Pfandkönig, die Ö Öffnung seines Geschäftes über Funk ankündigt. <lacht> Sonny. Jetzt haben wir nämlich was anderes, okay. Ich würde gerne eine Flasche nehmen, aber gut. Ist nicht. Ich kann sein, ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch stehe, will ich gar nicht schön reden. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, welche Flasche die hier meinen und ob ich die vielleicht verschrottet habe. Das gucke ich mir gleich noch mal in der Videoaufnahme an. Ja, Leute, das war auf jeden Fall der Ersteindruck von The Walking Decks. Retribution und äh, ja, ich finde, guter Start, äh, ich bin gespannt, was da noch äh, natürlich kommt, ist natürlich erstmal so ein ganz kleiner äh, Ersteindruck, äh, wie startet die Story hier, wir sind von diesem Hotel Eclair ausgestartet, wo wahrscheinlich am Ende des äh, Teil 1 äh, der Boden eingebrochen ist und dann war Ende, vermute ich mal, ich kann dazu nichts sagen. Und äh, ja, wir von da aus starteten und jetzt sind wir wieder hier. Und von hier aus gehen halt die ganzen Missionen wieder weiter, wie, wie ihr seht. Und äh, wenn man jetzt einmal irgendwann weiß, wo diese Flasche ist, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, da wird es auch dann weitergehen, dann schläft man und dann ähm, kann man die neuen äh, Missionen dann beginnen. Also ich muss sagen, Teil 1 hat mich schon direkt gefesselt, äh, warum ich den auch nie bis zum Ende gespielt habe, kann ich euch gar nicht sagen. Aber ist ein lohnenswertes Game, definitiv. Äh, ich speziell bin da lieber ähm, auf die PC-VR-Version oder PS VR 2 version gespannt. Aber für alle Quest-Leute da draußen super, dass die so ein Riesen-Game auf die Quest äh, 2 bringen. Also äh, mega und hier wird auch jeder... Äh, Walking-Dead-Fan oder Zombie-Fan seinen Spaß haben. Ja, Leute, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, äh, ja, euch hat das Video gefallen. Ich bin ein bisschen noch nicht ganz fit, wie ihr hört und seht. Ähm, ja, wird aber in den nächsten Tagen, Woche vielleicht noch ähm, besser. Und dann wird es auch wieder Videos geben, regelmäßig. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, ein Abo-Button äh, bitte drücken, wäre echt nice. Und äh, ja, ihr könnt gerne kommentieren, was ihr von The Walking Dead, Saint and Sinners, Chapter 2 haltet. Und äh, ja, ich sag mal Dankeschön. Bis dann. Tschüss.